Na, alles Roger oder was? Ja, Wahrscheinlich nicht, deswegen bist du jetzt auf diesem Video gelandet. Denn jetzt geht es darum, wie du einen Administrator zu deiner Fanseite oder beziehungsweise zu der Businessseite hinzufügst, wo es gar keinen gibt. Das kann ja mal vorkommen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Ich habe dazu auch eine Checkliste erstellt. Den Link findest du unten in der Beschreibung drin. Weil es ist nicht... Einfach zu dieser, ja ich sag mal, Information zu kommen. Also zum einen würde ich dir gerne diese Hilfe anbieten, weil du brauchst dazu Zugang zum Chat von Facebook. Das ist schon mal die, die erste Hürde, die du überspringen musst. Und die zweite Hürde, die erkläre ich dir jetzt in diesem Video, wo ich dir genau zeige, wie das funktioniert. Ich blende dann auch immer kurz ein, worum es genau geht. Also, als erstes brauchst du schon mal eine Kopie deines Ausweises. Das heißt, irgendein Pass oder eine Identitätskarte oder äh, ein anderes, ich sage mal, Lichtbildausweis, nennt man es auch, oder einen Reisepass, einen Führerschein. Äh, in diesem Dokument, was ich dir unten verlinkt habe, steht auch dann ein Link, welche Ausweisarten von Facebook akzeptiert werden. Jetzt du hast du schon gesehen, ich schaue manchmal etwas runter. Ich habe mir hier vorne kurz die Checkliste hinzugefügt und als zweites brauchst du eine unterschriebene Erklärung und zwar von einer Person von diesem Unternehmen gehen wir mal davon aus du bist Geschäftsführer von einer äh, Firma du hattest vor fünf sechs Jahren mal jemand der für dich Social Media gemacht hat und äh, aber diese Person war dann der einzige Admin dahinter du selbst hast kein eigenes äh, Facebook Profil und jetzt hast du das Problem dass die Person ihr Facebook-Profil gelöscht hat. Folge dessen die Fanseite, die Business-Seite, die gibt es noch. Und übrigens Fan- und Business-Seite ist dasselbe. Ne? Also ich bin noch von der alten Schule, als es noch die Fanseiten seiten gibt, äh, gab. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass diese Fanseite und Business-Seite entsprechend leider keinen Admin mehr drin hat. Weil die Person, die für dich damals das Social Media gemacht hat, die ist weg. Deren Profil gibt es nicht mehr, du warst nicht auf Facebook drauf und hast jetzt aber dein eigenes Facebook-Profil und kannst entsprechend deine Fanseite, deine Businessseite wieder verwalten. Das heißt, jetzt bist du eigentlich schon mal die Person, die Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist von diesem Unternehmen. Und jetzt musst du eine quasi Erklärung aufsetzen mit folgenden Punkten drin und zwar eine Beschreibung deiner Beziehung zur Facebook Page einschließlich deiner Befugnis gegebenenfalls eine Änderung der Person zu beantragen, die die Seiten verwalten. Das heißt, es gibt auch die zweite Möglichkeit, dass du zum Beispiel eine, einen Administrator hinzufügen möchtest obwohl die andere Person sich zum Beispiel weigert. Dann äh, musst du das auch erklären. Hier in diesem Beispiel geht es jetzt aber wirklich darum, dass du keinen Admin auf deiner Seite hast und möchtest jetzt einen hinzufügen. Das heißt, deine Erklärung wäre jetzt zum Beispiel, ich bin Geschäftsführer von meiner Firma und als Geschäftsführer hätte ich gerne Zugriff auf diese Seite. Dann schreiben sie noch der Name der aktuellen Person, die die Facebook Page verwaltet. Äh, sofern bekannt. Das wäre jetzt in dem Fall nicht so. Als drittes die Beziehung der oben genannten Person zur Facebook Page. Also hier auch nochmal erklären, ich bin Geschäftsführer oder Geschäftsführerin von diesem Unternehmen und möchte gerne diese Seite für mich beanspruchen bzw. den Administrator äh, innehaben. Dann eine Erläuterung deiner Anfrage und gegebenenfalls die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und oder Geschäftsbeziehung mit der den genannten Personen. Das heißt, du kannst darin erklären, dass du zum Beispiel vor fünf oder sechs Jahren eine Person hattest, die für dich diese ganze Social Media Geschichte gemacht hat und das dann entsprechend erklären und sagen, ja, die Person, mit der habe ich keinen Kontakt mehr, offenbar hat die Person auch kein Facebook-Konto mehr, kann ja mal vorkommen und äh, du möchtest jetzt gerne diese Seite als Administrator äh, hinzugefügt werden und eben auch beanspruchen. Alle Unterlagen, die eine Anfrage unterstützen, zum Beispiel eine Geschäftslizenz oder Gründungsurkunde unter dem Namen der Geschäftsseite, Jetzt hast du natürlich ein Problem, wenn du ein Produkt hast, dann müsstest du theoretisch den Patentantrag oder das, das Patent, was dir erteilt wurde, einreichen. Das wird dann ein bisschen schwieriger, aber wenn jetzt zum Beispiel deine Seite, meinetwegen irgendwie, äh, ich habe mich gerne GmbH heißt, dann ist das natürlich kein Problem, wenn deine Firma auch, ich habe mich gerne GmbH, heißt. Ne? Dann schickst du einfach den Geschäftsauszug bzw. den Handelsregisterauszug, nennen wir das in der Schweiz. Ich glaube, in Deutschland heißt das auch so plus minus so. Schickst du das einfach mit, beglaubigt äh, von, von deinem Geschäftsbeginn oder von damals und äh, dann hast du entsprechend äh, quasi eine Legitimierung und erklärst nochmal, ich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin von diesem Unternehmen beanspruche diese Fanseite äh, bzw. diese Businessseite aus diesem Grund. Dann äh, das nächste wäre das Facebook-Konto oder die E-Mail-Adresse des Facebook-Kontos, welches du als neuen Administrator der Fanpage hinzufügen möchtest. Das ist jetzt natürlich dein eigenes Facebook-Konto und eine Erklärung, dass die von dir angegebenen Informationen wahr und richtig sind. Zum Beispiel, ich bestätige, dass die bereitgestellten Informationen wahr und richtig sind. Deine Aussage muss einen ähnlichen Wortlaut enthalten. Das heißt, kopiere einfach, was da drin steht und mach deinen Kabel drunter. So, jetzt hast du alle Unterlagen zusammen. Ganz, ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, außer dieser Erklärung, müssen alle Dokumente einzeln als PDF vorhanden sein. Bitte denke daran, dass du jedes einzelne Dokument, also beim, beim Lichtbildausweis oder beim Reisepass, mach da von jeder einzelnen Seite jeweils ein, ein, äh, einen Screen oder einen Scan, dass das nicht komplett drin ist, damit das einfacher geht zum Überprüfen. Ich hatte dieses Problem mal mit einem Kunden, dass da Facebook ein bisschen ja, ich sage mal, komplizierter war und wir hatten alles in einer einzigen Datei drin. Aber das Problem war, dass Facebook das irgendwie nicht äh, gecheckt hat oder was auch immer. Und dann haben wir das wirklich einzeln eingereicht. Und ganz, ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, sind diese Punkte in der Checkliste drin. Wirklich fein säuberlich abarbeiten und genauso. so erklären, vielleicht auch direkt noch mit erstens, zweitens, zweitens, 1.2.2. Punkt, zwei Punkt, zwei Punkt und so weiter, was ich dir jetzt gerade erklärt habe. Und wenn du Zugang hast zum Facebook Chat, den erreichst du über den Business Manager, wenn du unten links auf das Fragezeichen klickst und dort entsprechend äh, dann auf der rechten Seite auf Kontakt klickst. Wenn du diese Möglichkeit hast, dann kannst du mit denen direkt chatten. Ansonsten, wenn du alle Unterlagen zusammen hast, melde dich bei mir. Dann erledige ich das gerne für dich. So jetzt das war also zum Thema und ich habe leider nichts gefunden oder so. Ich musste das selber auch feststellen, wie du wieder zu einem Administrator auf deiner Fanseite kommst. Das ist relativ kompliziert. Im Moment sagen die auch, ja, wegen Covid-19 haben wir nicht so viele Leute, die das überprüfen können und so weiter. Meine Erfahrung war, dass es so zwischen 24 und 48 Stunden ging bis beim letzten und vorletzten Mal. Kann durchaus sein, dass es ein bisschen länger geht. Und äh, ich unterstütze dich aber auf jeden Fall dabei und hoffe, konnte dir jetzt mit diesem Video